Der Part Change, zumal es von einer Kollegin gemacht wurde, die ja geübt darin ist, Dinge gut zu erklären, weil sie früher den Kinderdienst geleitet hat. Wir sind ja alle irgendwie ständig in Veränderungsprozessen und ich glaube, wir könnten da voneinander viel lernen. Ablösen wäre ich immer vorsichtig. Das ist so wie, als das Fernsehen aufkommt, stirbt das Radio oder so. Also glaube ich immer beides noch geben, aber Bewegtbild ist ein ganz wichtiger Faktor, um Inhalte über soziale Medien und generell digitale Medien zu transportieren, um auf sich aufmerksam zu machen. Ganz stark.